Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improved fi heute mit einem kleinen Wochenrückblick mit diesen vier Aktien in der Kurzanalyse. Nvidia, welche zwar wie viele andere Tech-Unternehmen nach wie vor unter Druck steht, operativ allerdings vorzügliche Ergebnisse ausweisen konnte, Airbus, welche sich wieder vollkommen von den Turbulenzen befreien konnten mit dem höchsten Gewinn der Unternehmenshistorie, Berkshire Hathaway und den Veränderungen in Buffets Portfolio im letzten Quartal und zu guter Letzt Merrick Gold, welche von dem steigenden Goldpreis profitiert haben und den Nettogewinn im Vergleich zum vorherigen Quartal verdoppeln konnten. Beginnen wir zunächst mit dem Chip-Hersteller Nvidia, der Bedarf an Chips für Anwendungen wie Künstliche Intelligenz ist weiterhin hoch und spielte im vierten Geschäftsquartal einen Umsatz in Höhe von 7,6 Milliarden US-Dollar ein, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 53% entspricht. Der Nettogewinn war mit 3 Milliarden Dollar sogar etwas mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahresquartal. Der Gewinn pro Aktie stieg gegenüber dem vorherigen Quartal um 22% und gegenüber dem Vorjahresquartal um 103%. Prozent. Im Gaming-Bereich stieg der Quartalsumsatz gegenüber dem Vorjahr um 37% auf 3,42 Milliarden Dollar und ein Effekt spielte dahingehend auch die Tatsache, dass Grafikkarten auch zum Erzeugen von Kryptowährungen genutzt wurden und werden. Das Geschäft mit Rechenzentren ist nach einem Sprung von 72% gegenüber dem Vorjahr auf nun 3,26 Milliarden Dollar angestiegen und somit inzwischen fast genauso groß wie der Gaming-Bereich. Nvidias Chips und Software werden im Bereich Data Center insbesondere für Anwendungen mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen eingesetzt und unter anderem der Facebook-Konzern Meta nutzte diese ja, Nvidia-Systeme für seinen neuen Supercomputer. Von den Komponentenengpässen im Halbleitergeschäft blieb gemäß Geschäftsbericht auch Nvidia nicht verschont, allerdings rechnet man hier mit einer Verbesserung der Situation in den kommenden Quartalen. Kommen wir nun zum Flugzeugbauer Airbus, welcher mit Boeing zusammen ein Duopol im Markt für Großraumpassagierflugzeuge bildet und trotz der Corona-Pandemie hat Airbus im abgelaufenen Geschäftsjahr den höchsten Gewinn seiner Geschichte mit 4,2 Milliarden Euro verbucht, das EBIT betrug 4,9 Milliarden Euro und der Umsatz stieg um 4% auf 52,1 Milliarden Euro. Grund für die guten Zahlen ist unter anderem der Boom im Frachtflugzeuggeschäft und erstmals seit zwei Jahren will der Konzern nun wieder eine Dividende ausschütten, den Aktionären wurde dahingehend ein Betrag von 1,50 Euro in Aussicht gestellt und neben dem Boom im Flugzeuggeschäft muss man auch sagen, dass Airbus davon profitiert, dass ihr ja, ja, strengster Rivale Boeing nun im dritten Jahr in Folge rote Zahlen schreiben musste. Für das Jahr 2020 ist der Airbus-Vorstand zuversichtlich, sowohl für Fracht als auch für Verkehrsflugzeuge. Geplant ist die Auslieferung von rund 720 Verkehrsflugzeugen, nachdem man im Geschäftsjahr 2021 611 Stück ausliefern konnte. Und langsam nähert sich Airbus also wieder dem Vor-Corona-Niveau an. Noch im Jahr 2019 wurden mehr als 860 Verkehrsflüge ausgeliefert. Kommen wir nun zum Altmeister Warren Buffett und seinen Aktivitäten an der Börse im letzten Geschäftsquartal von Berkshire ja Hathaway. Als ersten guten Deal lässt sich der Kauf von Activision Blizzard benennen, welche Buffett noch vor der Übernahmeverkündung durch Microsoft ins Depot holte. Der zweite gute Deal war sicherlich die Erhöhung der Anteile am Ölkonzern Chevron. Insgesamt erhöhte Buffett die Anzahl der Anteile um 9,5%, so dass Chevron nun einen Anteil von 1,3% am Portfolio von Berkshire Hathaway ausmacht. Der Deal ist deshalb so gut, weil der Ölpreis in den letzten Monaten und Wochen deutlich gestiegen ist, wie du hier im Chart sehen kannst. Ansonsten lässt sich sagen, dass Buffett abseits von der Reduktion kleinerer Positionen im Pharmabereich nach wie vor an in seinen Investments festhält, wie er es ja schon seit mehreren Jahren tut. Und somit ist Apple nach wie vor die größte Position mit einem Gewicht von knapp 50%. Prozent. Und insgesamt fünf US-amerikanische Finanzunternehmen befinden sich innerhalb der zehn größten Portfolio-Positionen. Kommen wir nun zum Schluss noch zu Barrick Gold, welche ich persönlich wie alle anderen Aktien in diesem Video auch im Depot habe, aber in diesem Fall mehr oder weniger aus Absicherungsgründen und diese Absicherung hat sich nun durch den steigenden Goldpreis ausgezahlt. Nach Bekanntgabe der Quartalzahlen stieg die Aktie deutlich an und wird auch weiterhin an ja, einen Goldpreis korrigierten Verlauf nehmen. Wer also Goldkurs noch Aufwärtspotenzial sieht, für den könnte Barrick Gold auch nach dem starken Kursanstieg jetzt noch interessant sein. Doch kommen wir zu den Zahlen. Barrick Gold erwirtschaftete im vergangenen Quartal einen Umsatz in Höhe von 3,31 Milliarden Dollar. Das ist eine Steigerung um 17 Prozent gegenüber dem vorausgegangenen Quartal. Der Nettogewinn wurde im Vergleich zum vorangegangenen Quartal mehr als verdoppelt und erreichte 726 Millionen Dollar. Den bereinigten Gewinn gab Barrick Gold für das Quartal mit 0,35 Dollar an, während die Analystengemeinde hier 0,3 Dollar erwartet hatte. Also dort hat man die Analystenerwartung deutlich übertroffen. Und Barrick Gold kündigte jetzt zudem noch den Aktienrückkauf an, mit einem Volumen von einer Million Dollar und er erhöhte auch die Dividende. Der Konzern wird jetzt eine Dividende von 10 US-Dollar Cent pro Aktie ausschütten, was ein Anstieg von 11% gegenüber der vorherigen Quartalsdividende ist. Ja, das war soweit der Rückblick zu dieser Woche und zu diesen vier Aktien. Falls das Format gefällt, dann lass einen Daumen nach oben da und ich werde öfter solche Videos machen. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao.